Mahlzeit. Interessanterweise, ich habe einen äh, Hinweis bekommen von Navar. Hier wird beim Interview mit Bakti tatsächlich der Titel ausgetauscht. Nun suggeriert es, er hätte die Lage in Deutschland mit hoffnungslos betitelt. Und dann der Link. Und ich gab euch den Link schon mal. Jetzt wird interessant. Hier. Ich gab euch den Link zu diesem HR-Interview-Info-Ding schon mal. Und hier steht da tatsächlich, Sucherit Bhakti, zur Corona-Politik in Deutschland hoffnungslos soll er so gesagt haben und das wird so gesagt, wir kommen hier auf diesen ähm, Rest nochmal jetzt guckte ich nochmal, ja zu diesem, das ist genau das gleiche, ne? hier es gibt keine erhöhte Zahl von Erkrankungen und so weiter jetzt gucken wir uns das mal an das war das Original. So sah es mal aus. Vor fünf Tagen habe ich das gemacht. Hier sieht man es noch. Nicht verändert, nichts, gar nichts. Ich habe davon aber eine Kopie gefertigt und wir werden gleich staunen. Achtung, jetzt. Der Unterschied. Jetzt, hier, achtet hier unten auf diesen Bereich. So hieß es. 13.10.20, stimmt noch. Hier, stimmt noch. Hier, sieht man, ne? Deutlich. Und jetzt sieht es tatsächlich so aus, als wenn Sucharit Bhakti sagt zur Corona ist hoffnungslos. Zur Corona-Politik. Die Corona-Politik hoffnungslos. Nehmen wir es doch mal so. Trotzdem finde ich es nicht in Ordnung, wenn man einfach so mal schnell den Titel austauscht hier und dann. Ich habe aber noch ein bisschen was anderes geguckt. Jetzt, Achtung, es wird ein bisschen interessant. Ich habe nochmal hier dieses Original. Es gibt keine erhöhte Zahl. Das habe ich nochmal extra kopiert und. Ich zeige mal kurz, was man mit... Hier, so sieht es noch aus. Ich habe es ein bisschen verkleinert. Achtung. Und was mache ich jetzt? Jetzt habe ich den beschnittenen Rahmen hier. Man kann es beschneiden hier zum Beispiel. Ich kann es verkleinern und wenn ich es dann so lasse, ne, dann wäre es fehlerhaft. Also, aber das Interessante ist, das Originalbild ist noch da. Hier außen rum, was man jetzt so ausgegraut sieht. Und da gucken wir uns mal ganz schnell noch an, was hier unten zu sehen ist. Ich verschiebe mal alles. Und ja, am besten ich mache das mal größer, damit man noch den Text sieht. Leider habe ich ja nicht gedacht, dass im Nachhinein noch was geändert wird. Hier unten steht der Kritik, äh, die Kritik und so weiter wird lauter. Eine dieser Stimmen ist Rarit Bak, die emeritierte Epidemiologe der Uni Mainz. Wir haben ihn gefragt, weshalb er die Corona-Politik der... Und jetzt gucken wir uns das an. Der Uni Mainz. Und hier heißt es plötzlich, im Interview wird er gefragt, weshalb er die Corona-Politik der Bundesregierung für falsch hält. Gut, da könnte man sagen, ist nicht schlimm. Leider habe ich diesen Kram nicht mehr mitkopiert. Denn hier heißt es ja gleich Faktencheck. Und einige Aussagen sind kritisch zu hinterfragen und entsprechen nicht dem, was in der Wissenschaft weitgehend Konsens ist. Also die Wissenschaft ist sich angeblich darüber einig, wir haben diese Aussagen deshalb im Gespräch mit dem Virologen Uwe Liebert von der Uni Leipzig einem Faktencheck unterzogen. Um Missverständnissen vorzubeugen, haben wir das bei der Erstveröffentlichung des Podcasts im Titel verwendete Zitat ersetzt. Jetzt steht das da. Bitte beachten Sie im Zusammenhang mit diesem Interview auch unsere Korrekturseite. Die gucken wir uns mal an. interview auf HR Info ohne Quellenangabe Korrektur. Ich verlinke euch das alles. Ihr könnt dann selber noch mal gucken und zwar verlinke ich das in der Videobeschreibung. Wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung? Also damit ihr dieses Ding hier seht, das geänderte mit dem Text darunter, mit dem Faktencheck, der ist doch wichtig. Und damit ihr dann diese, also hier diesen Link diesen habe ich verfolgt und dann bin ich darauf gekommen. Beide Artikel verlinke ich euch. Und wie komme ich mit dem Handy dahin? Das zeige ich hier nochmal. Das wird immer wieder gern genutzt. Äh, ein kurzes Video. Wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung? Wie kann ich das machen? Ist ein bisschen tricky. Und hier drüben könnt ihr dann kommentieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und sage einfach, macht was, aber macht's gut. Also, bis dann. Bis zum nächsten Video. Tschüss.